Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu! Ich fahre mir ganz kurz mal als Ernstes das Enton und danach das Blutzug. Äh, wir haben letztes Mal einen Glumanda bekommen und einen Bisasam geschenkt, nachdem ich schon einen Bisasam gefangen habe. Das heißt, wir haben Pokémon. Und ich kann mich nicht mehr fürs Team entscheiden, was ich spielen möchte. Oh, das hat gerade richtig eklig geknackst. <lacht> Nur im Ellbogen war nicht so schlimm. Was haben wir eigentlich für Zeit? Ich hab. Okay. Ich weiß, dass wir Shigi auch bald kriegen. Also das ist nicht das Problem. Anton ist okay. Dann noch ein Blutzug, damit ich es auch habe. Äh, ich fand die wenig wirklich, wirklich nur wegen dem pokédex füllen. Es geht mir nicht darum. Überhaupt. Irgendwas. Perfekt zu machen hier drin jetzt. Weil ich möchte schon den Pokédex voll haben, so gut wie es geht. Mew wird... Ich habe letztes Mal gesagt, wir können zum Beispiel Mew nicht kriegen und so. Es gab aber im Erstspiel äh, die Belohnung für, das vollen, für den vollen Pokédex, ohne dass man Mew haben muss. Weil man Mew halt nicht kriegen konnte, ohne Event. Das war ja ein Release-Event damals. Und danach nichts mehr. Außer man glitscht es. Aber den Glitch, den kriegt man hier offensichtlich nicht mehr. Sorry, kurzes Getränk aufgemacht. Äh, den Glitch kriegt man nicht mehr hin offensichtlich. Äh, oh, die kriegen gut EP. Das heißt, auf Mew müssen wir wahrscheinlich verzichten, da ich das Event nicht mache. Also äh, nicht das Event. Man muss den Pokéball kaufen, da diesen Joystick, den man haben kann für Let's Go. Und da ist dann Mew drauf. Und ich möchte mein Mew vom Pokémon Go auf dem Handy nicht loswerden, da ich dann einen Living Decks züchte unterwegs. Das heißt, Mew wird wahrscheinlich hier nicht für uns vorkommen. Du bist eine Sau. Das heißt, ich schmeiße das erste Mal Egelsamen direkt rein. Das Problem ist, ich, ich, ich muss einen Controller mit beiden Händen halten. Ich habe immer so, hm, ich habe nichts zu tun, ich kratze mich mal ein bisschen. Ja, mh, ja, ja, okay, jawohl, finde ich auch. Mehr habe ich nichts zu tun, weil ich alles hier mit einer Hand unterdessen steuere. Außer ich laufe, dann habe ich wieder beide Hände meistens. Aber im Kampf drin kann man jetzt wirklich einfach perfekt mit dem Zeigefinger von mir aus den Joystick mit dem Daumen tabben. Das war ein richtig eleganter Bitch Slap. Und er gibt noch schön EP. Äh, KP. EP, klar. Der macht weh, aber nicht so weh. Und der ist weg. Giftpuder habe ich mitgenommen und dann durch Schlafpuder ersetzt. Das heißt, ich nehme das einfach mal kurz mit. Hätte ich eigentlich sparen können. Weil Schlafpuder finde ich immer noch besser als Giftpuder. Oder... Ja. Nein, ich bleibe bei Giftpuder, glaube ich, bei dem. Falls ich den mitnehme, habe ich Giftpuder. Weil Giftpuder ist eigentlich auch recht gut wegen Gift. Gift ist sehr effektiv. Wobei ich ersetze es dann eh spätestens mit Toxin, wenn ich äh, Gift-Kombi spielen will. Quatschen den noch kurz an. Äh, den kleinen hier durfte man damals auch nicht besiegen, weil der war der Trainer, den man besiegen musste für den Juglitch. Man, man musste wirklich vom anderen flüchten. Äh, das habe ich letzte Folge gesagt. Äh, eben vom anderen flüchten da mit dieser Methode. Dann musste man hier schon alle aufgeräumt haben eigentlich, damit sicher nichts passiert. Dann, also Minimum einer von beiden musste weg, weil man sonst nicht durchkommt. Dann musste man diesen Typen besiegen, der da oben steht. Und dann konnte man den normal besiegen, der hat einen Flagmon. Wenn man glaube ich genug Heule eingesetzt hat, dann hat man das Level vom Mew noch äh, verändert. Und dann konnte man Mew fangen. Das war der ganze Trick. Britzelturbo von mir aus. Los. Yes. Die Attacke ist verdammt gut. Ich, würd, ich muss nachher kurz gucken, wie stark die ist. Oh, mein Beileid. Und auf meinem Run würde ich jetzt einfach alle Trainer besiegen, natürlich, weil EP. 50 nur. Mit hoher Erstschlag und Volltrefferquote. Die ist gut. Aber das sind alles physische Angriffe. Pikachu ist doch kein phys äh, physischer Typ. Mit Level 5 erneut zu dir gestoßen. Alles klar. Ähm, Pikachu ist doch eigentlich kein physischer Spieler, dachte ich. Der, Also vor allem Alola reiche natürlich, das ist gar nichts, aber äh, Pikachu selber ist doch eigentlich kein physischer Beatdown. Übrigens, apropos Alola, Alola -lul äh, wollte ich sagen, apropos Alola, ich habe rausgefunden, dass man die Alola-Pokémon alle von Pokémon Go rüberziehen kann. Ich hätte Egelsamen machen sollen. Ich bin mir diesen Stun Bisasamen nicht gewöhnt. Ich hau dem Egelsamen eh wieder weg. Weil ich äh, ich spiele sehr gerne beatdown und Kombis mit Teams. Toxin ist da eine große Ausnahme, weil Toxin im PvP spiele ich noch oft Schutzschild, aber das war es dann auch schon. Ich mag dieses äh, Stalling nicht. Es gibt ja ein Bisa Floor, das recht stallig ist. Also defensiv mit Egelsamen, Toxin, Schutzschild. Verwurzler oder Genesung ist effektiv ist überhaupt nicht mein Spielstil. Oh nein, mein Beileid. Okay, wir haben noch ein Level, dann kann ich gucken, welches Bisasam ich mitnehme überhaupt. Hallo. Hey. Hey. Mega cool. Das Einzige, was während des Glitches ein bisschen komisch war, halt dass man das Menü nicht aufmachen konnte, weil man ja im System kämpft. Also gibt es kein Startmenü. Das war ein bisschen verwirrend am Anfang. Da dachte man so, hm, ist jetzt alles kaputt? Aber irgendwann hieß es dann, jawohl, das ist genau richtig so, wenn du das hast. Also sei stolz auf dich. Ich darf nee, nicht Beutel. die muss ich mal aussortieren. Ja, gehen wir mit Glumanda rein, komm. Boah, ist da niedlich. Ich habe heute übrigens die ersten Folgen hochgeladen. Die letzte lädt gerade im Hintergrund, glaube ich, noch hoch. Müsste ich noch mal kurz gucken gehen. Mach hier ein bisschen jetzt schnell. Ah ne, die zweitletzte, also die dritte Folge lädt hoch gerade. Die vierte kommt, dann danach und ich bin jetzt 5, 6, 7, 5, 6 habe ich noch nicht rausgerannt, 7 nach 9 habe ich jetzt heute schon aufgenommen. Beziehungsweise das ist es die neunte. Ich glaube, dass ich Pikachu dabei habe, finde ich, ich mache das wirklich wie Gelb -Style. Pokémon Gelb-Style. Ich nehme die Starter-Pokémon, ich nehme Pikachu, ich nehme tau -Boss und den Support. Ich glaube, das gefällt mir am besten. Theoretisch könnte man ja sagen, ich baue mir ganz viele Pokémon zusammen und nehme jeweils in der Arena den Typenvorteil. So wie es halt beim Pokémon Go ist, was auch eine gute Strategie wäre. Ich habe aber das Gefühl, das Training kann man viel effektiver umsetzen, wenn man sich auf einzelne konzentriert. Okay, ich muss kurz äh, taggen, sonst stirbt er wegen Gift. Leider. Kann der nicht auch Doppelkick? Jawohl. Das habe ich mir gerade überlegt, so wie so immer Pikachu. Nido King, also Nidorino noch kann das viel besser. Ich habe in der Höhle normalerweise einen Mondstein gefunden, aber... Und ich glaube, ich habe ein verstecktes Item übersehen. Aber das ist nicht so schlimm. Ich muss einfach gucken, wo ich einen Mondstein herkriege. Ich brauche mehr als einen Mondstein eigentlich. Weil Pipi noch dabei ist. Und Nidoran weiblich. Also Nidoqueen. Und... Das war's, glaube ich. Oder wird PummeLuf auch zu, mit einem Mondstein weiter... Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher gerade. Nicht sicher. Medizin, Gegengift, tada, und Tränke. Einmal ein bisschen durchheilen, die haben jetzt schon gut auf die Fresse gekriegt. So, ich lasse Bisasam trotzdem in Frontline, weil wegen, hier hilft er mir sogar noch und er muss leveln. Ich finde den Wanderstock vom Wanderer richtig komisch. Äh, wie viel EP? Oh, der braucht nicht mehr viel eigentlich. Ich würde mich aber trotzdem sicherheitshalber gerne heilen, dass ich nicht K.O. gehe so schnell. Das ist eine richtig asoziale Technik. Okay, und sie sieht geil aus. Macht nicht viel, aber heilt mich voll, das ist schon mal etwas. Interessant, dass die Methanstein kombi so früh ankommen. Das gab es, glaube ich, damals noch gar nicht, die Attacke. Oder wurde nicht so gespielt? Okay, Nummer 1. Das war Runde 1. Runde 2 wird er nicht überleben. Runde 2 wird er nicht überleben, zum Glück. Ich glaube auch mit Geduld immer so eine blöde Sache, weil es gibt Attacken, die haben eine verminderte Priorität. Also die sind langsamer, automatisch auf einer Minusstufe. Äh, für die, die es nicht wissen, also nebenbei ganz kurz, äh, Attacken werden auf verschiedenen Tempos aufgebaut. Ruckzuckhieb und anscheinend dieser Blitzangriff von Pikachu zählen als erhöhte Priorität. Das heißt, sie sind glaube ich eine Plus 1 oder eine Plus 2 auf der Skala. Es geht von 0, neutral, das sind die meisten Attacken, die keinen Bonus haben, auf Plus 15, Minus 15. Nicht alle Plus sind abgedeckt natürlich, da gibt es dann noch verschiedene turbo zum Beispiel schneller als Rückzuggeb. Schutzschild ist auf der maximalen Stufe zum Beispiel. Und so unterscheidet man die verschiedenen Tempos von Attacken. Und Geduld ist ein Plus-0, also neutral. Wenn ich jetzt eine Attacke habe, die vermindert ist, dann speichere er zwei Runden Energie, kriegt aber drei Runden ab, weil ich zuerst sage, also du darfst Geduld zuerst, ich bin langsamer als du, dann machst du irgendwas Starkes. Und dann machst du eine Prioritätsattacke, dann kriegt er dreimal was ab. Natürlich, wenn er dann nicht tot ist, kriegst du dann auch die doppelte Menge davon wieder ab, natürlich durch Geduld. Aber das sind drei statt zwei Schläge, wenn man das richtig voraussehen und timen kann. Und von daher ist Geduld halt immer so eine sehr schwierige Sache zum Spielen. So, wir gucken kurz wegen den Werten, welches Bisasam jetzt besser ist, wenn sie gleich, gleich hoch sind. Die haben beidens einen Angriff Minus. Das Geschenkte hat einen besseren Verteidigungswert, meines hat einen besseren Spezial und mehr KP ist schneller. Aber die Angriffe sind bei beiden schlechter. Und der ist defensiv besser aufgebaut. Wobei Pflanze halt sehr viel von Spezialangriffen leidet. Aber ich glaube, ich behalte mein geschenktes Bisasam, weil es stärker ist. Wobei es halt schon langsamer ist. Aber das kann man pushen. Ich behalte das, was ich habe. Lasse ich im Team. Und wir müssen mal mit diesen Items ein bisschen gucken. Ich habe da ja einiges verbraucht schon. Ich kriege immer wieder neue, wenn ich Pokémon verschicke. Äh, von daher müsste ich da mal gucken, was sich da überhaupt ergibt. Ich glaube, das machen wir nachher kurz, dass ihr auch mal seht, noch was überhaupt. Ah, habt ihr jetzt gerade gesehen zwar. Äh, was überhaupt noch aktiv dabei ist. Egelsamen, weil der ist recht im Nachteil gerade. Superschreif verwirrt mich. Oh, sie haben sogar die gelben Entchen drin. Okay, ich sag nichts. Als goldini okay immerhin haben wir getroffen das heißt ich generiere ein bisschen leben wobei wenn ich verwirrt bin kann ich mir auch sehr schnell sehr viel mehr schaden machen als ich hier heile und das kann richtig böse werden vor allem mit schnabel ist eine flugattacke weil normalerweise flug pokémon schnabel haben und keine fische das macht voll keinen Sinn. Ich muss einen Trank verwenden. Ich will nicht, dass Bisesam stirbt wegen EP. Wir haben 11 KP. Das reicht nicht, wenn ich einen Schnabel kriege und mich selber haue vor allem. Ich heile den sicherheitshalber. Dann ist eine Runde mehr für Verwirrung vor allem. Dann sollte in Runde 4 eigentlich ziemlich wahrscheinlich ab, äh, abfallen. Und wenn sie nicht abfällt, dann sicher nächste Runde. So und jetzt... Spielt man halt eigentlich noch Giftpuder, um noch mehr Schä Schädigung zu machen, oder eben Toxin, ist die effektivere Methode und ich habe Tagline gesetzt statt Giftpuder. Das ist auch okay. Das heißt, ich mache nächste Runde einfach einen Rankenhieb und alles ist okay. Das müsste es eigentlich auflösen. Wenn ich nicht verwirrt werde. Verdammt. Ich bin mir gerade am Überlegen, ob ich nicht doch auf das defensivere Bisasam wechseln soll, weil es mehr Tempo und mehr Leben hat. Ich glaube, das mache ich sogar. Habe ich? Doch, sogar. Moment. Welches Bisasam habe ich jetzt? Das mit Schlafpuder, das mit Giftpuder? Gift. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, sorry. Ähm sorry, wenn es jetzt ein bisschen geht gerade. Okay, das ist das, was ich selber gefangen habe. Ja, das ist das Defensivere mit Schlafpuder. Ich glaube, ich nehme mein eigenes mit wieder. Und. Ah, ich kann nicht dafür sorgen, dass es mir nachläuft. Okay. Äh, ich markiere den mal wieder weg. Dann schicke ich den ab. Und ein Kleinstein, das schwächere von beiden. Den Rest behalte ich noch wegen Leveln. So. Gut, ich habe fünf Kleinstein geschickt. Das heißt, ich kriege einen Spezialangriffsbonus und einen Verteidigungsbonus. Wenn ich das richtig deute, gerade von den Punkten her. Wir gucken mal ganz kurz ins Bonbon-Glas. Ich habe ganz viele Items natürlich. Ich gebe dem Initiative-Bonus. Aber ich würde auch sehr gern seinen Spezialangriff ein bisschen erhöhen dann. Und seinen Angriff vor allem dann noch stärker Bonbon müsste es sein. Einfach weil er es ja mit äh, so spielt aktuell. Ich weiß, später wird es wahrscheinlich mega kacke sein für den. Und der Rest kriegt man Nidoking hier. Also Nidorino noch. Ich will mal Nidoking. Mit der Zeit wird er auch mehr als einen brauchen wieder. Das kommt jetzt dann wahrscheinlich gleich. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, okay. Ich mache meine die Durine noch schneller. Da verliere ich die Bonbons relativ schnell dafür. Und dann würde ich den hier noch ein bisschen pushen. Und ein schnelles Tau-Boss ist immer gut. Der hat schon recht viel K erinnert. Ja, das mit den Bonbons ist ein bisschen nervig aktuell noch, muss ich zugeben. Vor allem checke ich nicht, wieso wir Flottbonbon Plus und Plus Plus brauchen. Weil die kriege ich ja erst ab Level 30 und 60 weg. Und wenn die Initiative plus 1 geben, ab Level 60, das lohnt sich doch meiner Meinung nach gar nicht. Oder brauchen die ab dem Level eine andere Art von Bonbon, dass man die alten gar nicht mehr benutzen kann. Das ist natürlich auch möglich. Und hier wäre natürlich interessant den KP-Wert zu sehen, der jeweiligen Pokémon. Um zu gucken, ob es sich richtig lohnt. Aber wir jagen das einfach mal ins Bisasam rein. Weil Bisasam K.P. immer gut. Nidoking K.P. auf jeden. Der ist richtig tödlich auf K.P. Defensiv von mir aus. Oh ja, der braucht Defensiv. Der leidet auch sehr unter, unter physischen Angriffen. Ich verteile jetzt einfach mal... Frisch, fröhlich, die Bonbons noch ein bisschen mit euch. Äh, eigentlich könnte ich das auch schnell selber machen, aber nö. Äh, Sonderbombe mache ich noch nicht. Wenn Carpenter Level 18 oder 19 ist oder so, werde ich das auf jeden Fall machen dann. Wir besiegen aber noch kurz den Typen hier. Weil den muss man so rauslocken, sonst muss man später extra nochmal wegen dem Typen hierher kommen. Und das lohnt sich einfach nicht. Oh, voll niedlich da ein Shigi. Hier frisst man ein oh, Ich merke gerade, wenn ich einen Shigi haben will, lohnt sich es gar nicht, das Kappador äh, mit Sonnenbonbons zu boosten. Dann schleppe ich den lieber in der Liga mit oder so. Vor allem das Gute ist, in der Liga kann ich jetzt viel effektiver kämpfen mit diesen Typen, wenn ich vorhin wirklich meine eigenen Pokémon trainiere noch. Das, was ich offline machen kann, wenn ich meine anderen Pokémon ins Team nehme, ein bisschen levele, um den Pokédex zu füllen und die so eigentlich booste, kann ich das recht effektiv übernehmen sogar. Das Böse. Ja, ich denke, Let's Go hat interessante Kombis für eine Donnerwelle. Okay. Hätte ich jetzt was anderes erwartet, aber ist Okay. Dann müssen hier hinten noch zwei Trainer sein, wenn ich es richtig habe. Einmal sie. Und da hinten am Zaun. Den Angler, genau. Gut, also ich beende mal. Ich speichere wieder Ende Folge und so. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Martin. Alles gut mit Zucker. Cheerio!